Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Wie ihr im Titel wahrscheinlich schon gelesen habt, spielen wir heute die Call of Duty Modern Warfare Story, die erste Mission. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Nein, nein, ich will nicht Oh. Bruder, zum Glück. Wer Echo 3-1, ein Charlie 2 Kommandeur. Kommandeur hört. Landezone in Sicht. Sieht aus, als wären noch so Jungs pünktlich kamen. Verstanden, 3-1. Hitman-Teams bereit zum Angriff. Sie haben grünes Licht. Wir haben vielleicht ein Problem. Zu spät, Laswell. Sind aktiv. Nicht bis ich es sage. Watcher an 3-1, hören Sie? Station Chief Sie los. General Barkov hat neues Chlorgas in sein Lager geschickt. Aber seine Söldner wollen es heute Nacht per Konvoi nach Ursikstan bringen. Sie haben weiterhin Angriffsfreigabe. Aber Beschuss von russischem Militär ist tabu. Wir können uns keinen internationalen Zwischenfall erlauben. Keine Garantie, dass die russische Armee stillhält, Verstanden, Alex. Bitt, die ist alles klar, let's go. Oh, ich bin Alex. Ich bin hier. Gehen wir. Mit An alle Infanteries. Rück zu einem vor. Verstanden. Unterwegs. Wir müssen uns beeilen. Barkovs Leute transportieren das Gas heute Nacht. Hier stehen die Chancen, dass wir oh einen like. anderen bei Barkhoff treffen. Machen Sie das Licht aus, 3-1. Mhm. Vorsicht. Ich höre zwei. Die suchen uns. Zwei Söldner, keine Uniform. Erledigt. Wir sind sicher. Verstanden. Auf dem Campus stehen und Gelände beobachten. Echo 3.1 an Blue Viking 5. Feuer frei. Bereithalten für Zielbestätigung. Verstanden, 3-1. Viking hält sich bereit. Checken wir die Gegend und vergewissern uns, dass keine russische Armee. Aktivität im Bahndepot. So kommt das Gas also rein. Ziele im Ladedepot. Sichtkontakt. Verstanden. Okay. Alles ist auch noch einer. Da Fahrzeug bewegt sich. Okay. Patrouillenfahrzeug. Söldner. Ein Sicherheitsteam. Junge, mach dein Laser aus. dann sehe ich eh, ihn nicht Es kann losgehen, CIA. Blue Viking 5, Echo 31 hier. Ungeschützte Truppen, Südtor. Freigabe zum Feuern. Roger 31. Ziel erfasst. Feuer frei in 5 Sekunden. 5 Sekunden. Oh mein Gott. Echo 3-1, gute Wirkung auf Ziel. Viking zurück zur Basis. Gute Jagd. Besten Dank, Viking. Wir übernehmen jetzt. Rand schleichen, wundert euch nicht. Ich spiele das ziemlich slow paced, dass es so realistisch wie möglich ist. <lacht> er sagt: Stopp, der läuft weiter. Der andere läuft weiter. Okay, da hat wohl jemand mit dem Feuer gespielt ich bin recht wenn sie diesen chemischen Dreck verhökern <lacht> alles brennt hier ich glaube ein bisschen schneller vor okay. schöner Baum menschliche Fackel Erlöst sie von ihrem Elend! Okay, das ging schnell. Das Überraschungsmoment ist nicht auf unserer Seite, Leute. bleibt cool. Wachsam, wir sind hier blind. Kontakt! Hör Aber das gehen ist im ersten Stock. Er hat sich vertanzt. Unterdrückungsfeuer und Auflacht. Wache im Türrahmen aufstellen und in Kutu Verdrückung. Flankiert ihn und schaltet ihn aus. Ausrücken. Wir müssen das Gas sichern, bevor sie es wegschaffen. Vorwärts! Komm, nicht raus. Oh shit. Oh shit. Lade nach. Vorrücken, oh, wir ich so. Wo ist denn hier ein MG-Nest? Ich hab doch da eben drauf geschossen. I think it's okay. Granate reinschmeißen. Oh, scheiße, sie ist abgefallen. Oh fuck! das wo Alter. An was ist das denn abgefallen? MG ausgeschaltet. Nice. Gut gemacht, VIA. Oh fuck, das ist eine Sprengladung. Wenn wir mal auf Verdacht ein rein. Die brechen zum Gut, der ist down. Okay, let's go. Gesichert! Das Gas muss da drin sein. Das heißt, wir kommen zu spät. Gesichert! Gesichert! Da könnten Chemikalien drin sein. Masken auf. Auf geht's. Okay. No. Haben den Strom abgestellt. Licht an. Hier nach. Hier drin ist es stockdunkel. Hast du das gehört? Wer auch immer hier den Strom abgestellt hat. Ich sag dir, könnt ihr der Luft Scheiße. Siehst du das? Schnappt ihn! Kontakt! Wenn der doch einen Schot kassiert, oder nicht? Okay, das ist Sergeant Hoy. Wie heißt das du? Kann ich hier hoch? Hinter mir. Das ist ja halt gar nichts, ne? Die sind geflasht. Es schön. schön reinschneiden hier. Gesichert. Alles gesichert. Schalten wir den Strom und das Licht an. Ich bin fast tot. Schalten Sie den Strom ein, okay. Lichter an. Hey! Wir haben ein Problem. Die Typen sind von der russischen Armee. Oh Aufwag. 3-1 an Watcher. Barkovs Söldner sind Spetsnaz. Wir haben Gefallene von der russischen Armee. Wir müssen sofort hier weg. Negativ. Das Kommando will die Mission beendet sehen. Ist nicht unsere Entscheidung. Ist ja nie. 3-1 Ende. Sehen Sie nach, ob es das ist, weshalb gehen wir es hin. Wir machen die Lasterstarkzahl. Hat er jetzt einfach eine Direkt Probe vom Deckel genommen? Verstanden. Verstanden. 3-1. Einpacken und zurück zur Basis. Verstanden, rücken wir ab. Okay, abrücken. Wo soll ich hin? In ein Auto wahrscheinlich, ne? Einsteigen. Hier. Servus. So, let's go. Los hier. Warte mal. Wie Last da. Oh mein Gott. Das war eine Rakete. Der ist, ähm... Er lebt noch, das ist gut. Ja, zum er lebt nicht mehr. Sieh Komm Alex, zieh doch dann nur. Sieh dir eine Waffe. Oh mein Gott, Alex. Echo 3 3:1 an, Watcher. Alex, was ist passiert? Terrorangriff. Mehrere Marines gefallen. Gas geklaut. Evakuieren. Sofort. Roger. Da sind mehrere russische Truppen auf dem Weg zu euch. Aufharren. Wir sind unterwegs für Extraktion. Watcher Ender. Das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne eine Bewertung da, schreibt Feedback in die Kommentare. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen und auf Instagram vorbeischauen. Erster Link in der Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.